Ja, Fernsehen ist ja auch so ein, so ein ähm, Aufmerksamkeitsreinzieher also, oder ja. Identifikation. Das heißt, wir schauen Filme und sind identifiziert damit, dem, mit dem, mit das. Es kann passieren, ne? ja. alles kann eine Einladung sein zur Identifikation. Ja, alles kann, kannst du nehmen als irgendwie, da bin ich und da ist dieses Glas Wasser und äh, ich habe gelesen, Wasser trinken, da sollte man mindestens und so. Aber im Wasser ist Schwermetall, bla bla bla und so weiter. Ja, ja, so, ja, ja. Alles kann eine Einladung sein für diesen Gedankenfilm und alles kann eine Einladung sein für einfach da ist erleben. Mhm. Mhm. Und in diesem Sehen von da ist erleben ist auch klar, da ist niemand, der das macht. Ja, der ist einfach nur mhm. ähm, ein Fühlen und das Glas führt die Finger immer wieder ja. Ja, immer wieder schwierig so wie das so dieses zurückziehen ist ist das ganz schwer die größe oder das, das taucht im bewusstsein auf <lacht> so, so wahrzunehmen in so einem moment also ist mir jetzt gerade aufgefallen das ist weil es ist so abstrakt bewusstsein oder in dem fall das Wahrnehmen. Erlauben. Ja, weißt du, aber das ist das, wenn du sagst abstrakt und so weiter, das ist das Konkrete hier. Was abstrakt ist, ist dieser Gedanke, ich bin derjenige, der... Ja, das ist abstrakt. Weil das da, weißt du, Bewusstsein ist ein abstraktes Wort. Verwirrung. Aber was damit ja. gemeint ist, ist, ist diese Lebendigkeit einfach von, da ist jetzt gerade Lebendigkeit. Ja, ja das ist, lässt sich irgendwie nicht leugnen. Ja. ja. Das ist nicht abstrakt, das ist keine Philosophie oder sowas, sondern wow, oh, da ist Lebendigkeit. Und in dieser Lebendigkeit kommen Gedanken, schön und gut, aber da bin doch noch ich oder sowas. Das ist abstrakt, weil wenn du nach diesem Ich schaust, was findest du da? Ja, da ist der Gedanke, der sagt, da bin doch noch ich. Und wenn du so ein Gefühl hast, uh, so. Und das taucht im Erleben auf, das taucht als Erleben auf. Und im nächsten Moment ist es wieder weg und es ist nur noch das hier. Richtig. Ja. Insofern ist das alles eine Einladung in zwei Richtungen. Mhm. Ja, einmal die Einladung zu, oh, ich setze mich mit dem auseinander oder ich betrachte das von hier und mit meinem Wissen und meiner, äh, meinen Plänen und meiner Gescheitheit oder was auch immer. Ähm, und andererseits ist es einfach nur die Einladung von, so zeigt sich Lebendigkeit jetzt gerade. Das ist die Form, die okay. die Lebendigkeit jetzt gerade annimmt. Einladung in zwei Richtungen. Was ist mit der Entscheidung? Freie Entscheidung. Das heißt, Einladung in zwei Richtungen. Kann ich entscheiden, ich gehe in diese oder in diese? Ich würde sagen, dass diese Richtung hier, hm. ähm, die würde ich Liebe nennen. Ja. Liebe zur Wirklichkeit, Liebe zu dem, was ist. Mhm. Okay? Mhm. Die andere Richtung würde ich Verwirrung nennen. Mhm. Verwirrung äh, in, in, äh, in Form von Illusionen mhm. über was ich bin, mhm. Getrenntheit mhm. und so weiter. Okay. Jetzt meiner Ansicht nach ist die einzige wirkliche Entscheidung, die du treffen kannst, wenn wir es jetzt mal so nennen, ja. ist Liebe. Wie willst du dich für Verwirrung entscheiden? Tue ich doch oft genug. <lacht> ja, eben scheint mir nicht so, sondern einfach, wenn Verwirrung da ist, dann wird sie halt, dir ähm, halt gefolgt dann wird diesen Gedanken gefolgt. Ja. Ach so. Aber nur, weil da Verwirrung ist. Mit klarem Geist, wie willst du dich gegen Liebe entscheiden? Ja, will ich gar nicht. Nein, aber okay. das. Genau. <lacht> ja. Das ist, was ich meine. Die einzige, wenn du diese Entscheidung nennen willst, kann das nur zu Liebe sein. Ja? Wenn du verwirrt bist, kannst du nichts entscheiden. Aber es kann ja eigentlich eh gar keiner entscheiden. Genau. Weil es nur Liebe gibt, und dann gibt es dann noch Verwirrung. Ich bin verwirrt. Weißt ja, du, also das ist einfach, Gedanken können jede Art von Wirklichkeit simulieren. Ja, ich bin getrenntes ja, Ding und so weiter. Ja, ja. Wenn das geglaubt wird, erscheint die Wirklichkeit so. Und dann ist es von da aus gesehen, kann ich schauen, wie ich jetzt etwas erreiche, wie ich mir zum Beispiel mein Häppchen Liebe hole. Oder sowas. Genau. Und das funktioniert halt einfach überraschend schlecht, dafür, wie sehr man das versucht. <lacht> ja, oder nur so ein bisschen halt. Ja, oder ja. mit Taktik, dann geht schon, dann kriege ich. Äh, ja. ja, du kriegst halt ein Häkchen ja. von dem, was in dem anderen Modus einfach du bist. Ja. Und was in absoluter Fülle da ist. Und, in, ja. und so gesehen ist es, ähm, nehme ich sozusagen nehm ein Bad in. Liebe ja. oder versuche ich von jemand anders ein Häppchen zu ergattern? ergattern. Das würde ich sagen ist Verwirrung. Ja. So, ich will ein bisschen von, von mir.